ähm, bis um die 8 Uhr oder und das In dem, dem Braun ist dann das weiße Reiskorn, oder? Oh, ja, ja, richtig. Weiß, weiß Reiskörner drin. Also in dem braunen ist das weiße Reiskorn. Genau, ja. Da kannst du aufmachen, wenn du willst. Der ist in Ordnung. So die zeigt auch. Ah, ist weißer weißer Korn drin. Na, voller Idee. Hallo. Ja. Ja, ich ja Und wie wenn und dann werden die gekocht und dann werden sie weiß. Ja, richtig der. Ja. Ist es nicht weiß gerade da? Es ist weiß, ne? Ja. Also schon. manchmal halb durchsichtig, manchmal hm. auch. Ja. Das ist gut. So wird das dann gemacht, damit das dann gleichmäßig mal, trocken auch gemacht werden, wird, ja so die viele Körner ja mhm. <lacht> gut gut bis Prüfungsabend drängen Nikkeh bin ja das kann sein aber die werden dann auch zum Markt gebracht also der ja, zum Verkaufen ja ach da unten haben sie ja auch ja also von einer anderen Familie Ich bin sehr gut. Spaziergang durch das Dorf, ne? Hallo <lacht> freuen sich die Kinder durchzusehen. sehen. Na, da, werden die, da wird Reis hier gespeichert, ja. so, nach der großen Erntezeit werden alle Reiskörner hier ab, also gespeichert, ja. Pantak heißt diese Gebäude, ja, aus Bambus, ja. Da sitzen unten, ja, da sitzen unten hier Leute zur Mittagszeit, der, nach der Arbeit, ja. Und unterhalten sich dann untereinander. Das ist gut. Ja. Mhm. Ja. ja, ja. Jetzt manchmal leben die Leute auch da. Oh, ich ja. Halam was in Griechisch. Die Kinder können auch Englisch reden, du. Baiklah, terik, baiklah. Ya, duduk. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton. wieder zum Wald rein. Schöne Landschaft, von Reißwäldern, von hier oben. So ein, eine Unterkunft hier gerade wird gerade gebaut ja, aus Bambus, so in Form von Reisspeicher. Die Kinder folgen uns immer weiter, die schauen gerne Touristen. Hallo, <lacht> hallo, guys. hallo, hallo, guys. Ey, hallo. lagi <mussach> <mussach> ja, Was ist das für Was das ist sein Haus, er baut jetzt ein Bungalow zum Vermieten auch, an den Touristen, ja. ja so es dauert ja, noch vielleicht, es ist noch nicht fertig hier. mal. Ja. Uh, Bring wollt ihr ein bisschen Pause machen, sagt er, ja. dann wir können Kaffee oh, trinken. Auch, ja. ja, da hat er so, wir können uns, der sagt, ah. Ja. Immer diese hohe Stufe. Ja. Ja, muss auch schon ein großer Blick, äh, schöner Blick von dort aus, ja. von oben, ne? Ja. Wow. Ist aber zu, ne? Ja, ist auch oh, ah, nein, das geht schon, ja. <lacht> Ja, kann ich bin da. Komm rein. guck mal rein. Ja, gut. <lacht> ja, ich kann auch. Oh. Ich kann auch. Ich kann auch. Promotion juga auch. Ich kann YouTube orang banyak, anunya kann orang Jerman. Ja, dann kommt Aber ja noch. Er Aber er wohnt nicht hier. Nee, er Nein. wohnt nicht hier. Er wird, es wird seine Unterkunft in der Zukunft. Ja, also er wird das vermieten. Er will das vermieten. Mhm. Ja, also für eine... 100, 300 Braucht schon 300 Bambus. Ja, ja. Für das eine, das eine... Aber Bungal. ist noch nicht fertig. Nein. Noch nicht fertig, ja. Man sieht ja okay. doch, Das noch nicht weit. Ist auch schön, ein schöner Blick. Ja. Ja, also... Oh, ja. Guck mal. Es wird auch ein schöner Blick von dem Berg von hier aus. Es ist gerade jetzt äh, zu, ja? Aber bei ja, ja. schönem Wetter kannst du dann sehen, ja, wie ja. schön der Rindjani Berg ist. Wo bin ich in Brapa? Also da kommt ja noch eins dazu, mhm. ein Zimmer dazu, diese Art, ne? Schöne Worte, ne? Mhm. Ja. Gut. gut aufgenommen, schöne Farbe. Schöne Farbe, gell? Ja, ja. ja. Wie, Wie ja. kommt da noch ein Zimmer dazu? Ohne schön. Ja? Das ist noch nicht fertig. Es kommt noch was dazu. Mhm. Da kannst du auch hier rein, nicht durch die Tour nur. <lacht> das ist okay. Oh, das ist okay. Das ist eine... oh, yes, okay, das ist Das ist strong. Strong genug. One, two. Yes. Nochmal. Gut, ist ein Bild. Gut oder nicht gut? Ja. <lacht> ja da ja. er meint ja da wo die Stühle wo die Kinder sind mhm. habt ihr Frühstück Morgen früh jeden Morgen ja natürlich ja. also das mit dem Frühstück, Blick dann, ne, ja also mit dem Blick von dem Mount Rinjani ja. das ist And, uh, one o'clock in the morning You can see the people sehen die Leute ja ah, also ja. können wir von hier ja, aus the in the ja äh, mitternachts ja, sieht man auch Leute mit Licht ja, ja, auf ja. dem Kopf ja, die dann hochlaufen zu dem ja. Gipfel ja. schön ja Okay, Wahnsinn. Jürgen. Yes. Ende des Monats wird's schon fertig, meint oh, er. <lacht> Vielleicht in zwei Jahren oder so. Ja. Ja. Obwohl, da muss ja nur noch ein Bett, neu. Ja. Welche für Touristen ist ne? Und am besten auch so wie diesen Holz.